Und damit herzlich willkommen zur Henry Stigman Collection. Das sind Spiele, die damals original auf New rauskam. Also New ist halt so eine Flash Game Seite. Aber Flash Games sind ja bald äh, tot leider. Habt ihr bestimmt schon. haben bestimmt schon viele von euch mitbekommen, dass Flash games leider bald aussterben werden. Aber darum geht's hier nicht. Ähm, ich werde heute die Henry Stickmin Collection spielen. In der Collection gibt es, äh, ich glaube, sechs, sieben Spiele oder so. Ich glaube sechs Spiele. Von den alten Henry Stigman Teilen. Ähm, angefangen hat das so ungefähr 2007, aber so richtig der erste Teil kam 2008 raus, also BTB. Ähm, ETP 2010, STD 2011, ITA 2013, FTC 2015 und jetzt der neue Teil, CTM, äh, dieses Jahr 2020, um genau zu sein, am 7. August kam diese Collection raus. Also, ja, ist schon, ist schon sehr nice. Alle Spiele in der Reihe sind sehr beliebt und ich habe sie selber auch gespielt. Ich glaube, ich habe alle außer 1 gespielt. bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ähm, weil das letzte kam mal 2015 raus und das davor 2013. Ich weiß nicht, ob ich da noch auf Nugons war. Ähm, aber ich zu meinem Teil war irgendwie fast nie auf Nugons, muss ich sagen. Weil, keine Ahnung, es, ich war damals einfach nicht wirklich so ein Fan von solchen Flash-Game-Seiten, weil ich die Ich habe immer so Flash-Games gespielt, also manche waren wirklich gut, aber alle Flash-Games, die ich so gespielt habe, waren in irgendeiner Art und Weise ein bisschen lame und trashig. Und keine Ahnung, irgendwie bin ich dann irgendwie rausgewachsen, aber in dieser Collection sind alles, ist alles redrawn, also alles komplett neu gezeichnet und das sieht so gut aus. Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeschaut das sieht so gut aus. Ähm, für die, die es nicht wissen, die Collection kam übrigens am Anfang des Modus raus, wie ich bereits sagte, und beinhaltet alle Henry Stickmin Teile plus einen neuen, den ich selber nicht mehr kenne. Also ich habe mir da gar keinen Gameplay oder so angeschaut. ich spielen die letzten Teile komplett blind. Den Rest habe ich immer mal gespielt. Ich habe mir auch letztens ein bisschen noch Gameplay angeschaut, damit ich ein bisschen noch weiß, worum es geht. Damit ich nicht komplett ohne Ahnung reinspiele. Ähm, gehen wir schon mal rein ins... Menü, weil die Musik ist echt gut. Ähm, die Spiele sind ein choose your own path kind of game, wo es laut der Steam-Seite lustiger ist, zu failen, statt es richtig zu machen. Äh, und ich kann euch sagen, das stimmt. Es ist e dieses Spiel ist echt lustig. Also die Collection und allgemein alle Teile sind halt echt lustig. Und ähm, die haben auch viele Easter Eggs und Anspielungen und all das an andere Spiele und es ist wirklich lustig. Ähm, ach ja, wir spielen das Spiel übrigens auf 100% durch. Ähm, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie lange ich jede Folge machen werde, weil ich für eins der Spiele, wenn ich es 100% machen will, locker eine Stunde oder so brauche. Und bei den späteren hier, da brauche ich bestimmt noch viel länger. Ähm, ich möchte auch ungern mittendrin aufhören, weil das ist dann blöd zum Anschauen. Äh, aber mal schauen. Ich warte euch nur schon mal, dass die Parts alle etwas länger sein könnten. Dieser hier aber noch nicht, da das erste Spiel, also die Breaking the Bank BTB, welches übrigens original 2008 sind acht, rauskam, äh, nicht so lange ist. Das ist übrigens, BTB ist übrigens das einzige, sogar also das Prolog merke ich gerade, ist das einzige, was komplett neu ist. Da sind Die ganzen Fails sind auch komplett anders. Ähm, die anderen sind halt alle nur verschönert worden, aber BTB, was wir jetzt spielen werden heute, ist komplett neu so was denn zu 100 prozent eigentlich naja also wir haben einmal die Fails, Wir müssen in jedem spiel alle fels sammeln alle victories steht ja aber leider nicht also alle ja alle wege das spiel durchzuspielen gibt es nämlich immer mehrere außer dem ersten teil äh, es gibt alle achievements die werden wir alle sammeln und neu gibt es so der collection bios das sind halt äh, ja bios man weiß ja, was das ist. Das sind so Beschreibungen von den Characters halt. Und ähm, Ich weiß gar nicht, wie das geht. Kann man da draufklicken? Ah ja, kann man. To unlock a bio, right click a character when you see him. Got it! Ach ja, das Spiel ist übrigens komplett auf Englisch. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass ihr das Spiel, dass ihr Englisch könnt. Sonst tut mir leid, ich kann da nicht übersetzen. Aber es ist trotzdem lustig anzuschauen, denke ich mal, für die, die, das kein, die kein Englisch können. Do want... Yes, we want money. Ja, wir spielen Henry Stickmin, der in diese Bank einbrechen will und äh, ich werde euch heute alles in diesem Prolog zeigen. Wir fangen an. Okay, also wir sind jetzt hier äh, in der Wüste bei so einer Bank, die wir jetzt ausrauben wollen. Aber wie kommen wir denn überhaupt rein? Wir haben, wir haben eine Schaufel, Explosives, einen Teleporter, ob der funktionieren wird, Laser, Miley Cyrus und eine ein ja ein Disguise. Äh, ich würde mal sagen, wir graben uns einfach unten durch. Das war ich mit Anspielungen. Geile Zelda-Reference. Gasman. Oh. Tja, das war wohl ein Fail. Never dig straight down. Geile Minecraft-Anspielung. Ich versuche so oft es geht auch mal die Maus ein bisschen zu heiden, aber manchmal bleibt ja halt einfach ein Bild. Ist dann halt so. Ähm, Explosive. Versuchen wir doch mal dieses TNT. Ups. Da ist mir wohl was runtergefallen, das sah viel schlimmer aus als es eigentlich war, glaube ich. Fail, handle with care. Ja, ganz vorsichtig damit umgehen. Okay, gut. So, normale Sachen, die man normalerweise benutzt, funktioniert also nicht. Okay. Versuchen wir doch mal was futuristisches, Teleporter. den Teleporter. Der funktioniert doch bestimmt, oder? Oh, oder? Äh, da habe ich wohl ein bisschen falsch programmiert fail it's emerging technology i'm sure it will get better ja ist ja doch komplett neu ähm na gut dann versuchen wir doch mal einen laser ich meine komm wie soll denn laser da verkacken der kommt doch sicher dadurch. yay aber, aber pass auf oh tja open sesame ja äh, sesam öffne dich leider auf uns drauf nicht so gut na gut dann versuchen wir doch mal die abrissbirne Oh, weiß ich du dass es eine Abrissbinde ist? Ein oh oh. Wir erwischt. Das war's. <lacht> Penta-Fail, get all BTB-Fails. Da haben wir schon mal ein Achievement. Äh, uh, there's no construction scheduled for today. Ah, uh, warte, wir haben nur verkackt, weil heute kein Destruction, uh, Construction scheduled ist. Ich dachte wir haben verkackt, weil die uns erwischt haben, aber nein, anscheinend nicht. Okay, dann versuchen wir noch mal die Verkleidung, das Disguise. Und wir können von innen einfach einen Knoten reinmachen, wie geil. Hä? Wie we wir einen I Ich denke, wir throw in den Backen, um sicher zu Ja, ja, schmeißt mich ruhig in euren Van. Hast du wonder immer there's warum Bank out here? Well. Ich denke, es sollte mehr more of you know? oh, sein, weißt? <lacht> ja, warum ist hier eine Bank mittendrin in der Wüste? Wir haben es reingeschafft! geschafft! Oh, oh aber leider wurden wir erwischt. The Story begins, Complete BTB Und das war tatsächlich... Geil. Das war tatsächlich das Spiel. Das war der erste Teil. Deshalb ist es auch Prolog. Wir hatten jetzt Zugriff zu Escaping the Prison. Episode 1 es gibt 5 Episoden. Also hier 1, 2, 3, 4 und 5. Episode 1 kommt dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich möchte in dieser Folge äh, Breaking the Bank alles zeigen. Haben alle Fails, Nur 2 Achievements. Uns fehlt dann noch äh, Bank Account, Find All BTB BIOS. Also wir sollen Rechtsklick, soweit ich jetzt verstehe, Wir machen auf Charaktere Und Chip Chip, can't have that, going all day Also die goldenen Sachen sind immer Endings, silberne Sachen sind normale Achievements Und die roten sind schwerere Achievements Okay, Bios, was haben wir für Bios? Wir haben nur St Henry Stickman He's short on cash, so it's time to get some Not to be confused with Henry Stickman <lacht> Ja, weil alle dachten früher, der heißt Stickman, aber er heißt Stickmin Warum, warum auch immer? Moment, was, was ist das denn hier? Das da. Ach so, Ja, right-click a character, when you see them. Okay, dann werde ich kurz nochmal zurückgehen und mir alle, Charakter äh, Characters sammeln. Wo gab's einen Charakter zu sehen? Hier bei Wrecking Ball gab's welche zu sehen, ne? Da ist jemand. Oh, Nübio. Das funktioniert, okay. Kann ich hier noch. Da, da steht einer, da steht einer, genau da. Da steht auch einer. Aber es hat nicht funktioniert. Okay. Gut, ich glaube, alle sehe ich nur in Disguise, oder? Gut, auf mich selbst kann ich es halt nicht machen, weil das habe ich automatisch. Just to be safe. Ja, ja, schmeiß mich ruhig. Und wir haben alle. Hab ich schon? Wonder, okay. why a bank account. Bank. Well. Ich denke, es sollte mehr von a Vault sein, you know? weißt? Oh, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das war alles übrigens von einer einzigen Person gewollt. Und zwar vom Spielentwickler: Puffballs United. Eigentlich ein sehr cooler Dude. Gibt es auch ein paar Interviews von ihm. Kann man sich auch auf YouTube gerne anschauen. Ist echt nice. Und ja, jetzt haben wir alle Bios, ne? Aber es fehlt ein Achievement: Chirp, chirp. Can't have that going all day. Das was ist denn das da drauf? Was ist denn das? Also ich sehe da unten einen Schlüssel, aber was ist das hier? Was ist denn das? Okay, keine Ahnung. Ich werde mal ganz kurz nachgucken gehen, wie man das bekommt. Und wir sehen uns gleich wieder. Ah. Da kriegt man's. Okay. Chip, chirp. chirp. Und es ist nicht so, dass ich da geguckt habe oder so, nein, ich habe das gerade herausgefunden. Deshalb habe ich ja schon meine Maus draufgelegt. Ähm, naja, wie auch immer, das war alles in diesem Spiel. Ich habe alle Achievements, alle vier, einfach am Ende, bei neben einem Ending, einfach auf das Auto klicken und dann man das Achievement. So, wir gucken uns doch nicht noch die Bios an. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich das Spiel nicht auf Fullscreen spiele, weil meine Maus ist ja ein bisschen groß. Wenn ich auf Fußball spiele, gibt es die Chance, dass das Spiel abstürzen kann und ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Aber ja, keine Ahnung. Warum ist das hier noch an? Ich habe das doch schon... Okay, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall hier den Chad Hansen. Fresh out of college. Guarding a bank sounds awesome, unfortunately. This job happens to be in the middle of nowhere. Ja, deshalb hat er auch gefragt, warum das ja in the middle of nowhere ist, ne? Philly Colin. Philly's been working as a guard at this bank. Klammern Ball. For five years now, he loves the badass look of the uniform. Ja, aber hier schon 5 Jahre wieder gibt es diesen Ort, diese Bank, diesen Wald. Ja, vor allem die sind so low quality alle gezeichnet und die so high quality die beiden. Ted McAdams, the driver of the bank truck. He and Winston have been partners for many years. Ted has always been the driver. Und dann war jetzt sein Partner Winston Davis, geiler der Name. He always rides shotgun in the bank truck. He prefers looking at the scenery rather than focusing on the road Also der fährt immer Und der ist halt so der badass Typ von den beiden Okay und das waren tatsächlich schon alles Das war tatsächlich alles in Prolog Das soll halt sagen Wie Er ins Prison kam In der nächsten Folge gibt es dann Prison Ich habe übrigens die ähm, Untertitel aus Ich hoffe mal das ist nicht so schlimm wenn ich die aus habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Escaping the Prison. Haut rein, schönen Tag noch und ciao, Leute!